Mein abgefuckter, dekadenter Lifestyle als Drogen-Youtuber. Um 7 in der Früh aufstehen zu rufen, würde bei mir nichts bringen, denn ich schlafe so gut wie jeden Tag bis fucking 14 Uhr. Bevor ich dann wie Moneyboy aus dem Bett steige, bleibe ich erstmal im Bett, um 5 Minuten zu meditieren. Wo ich so zen bin, dass ich meist nur einen einzigen Gedanken habe und zwar... Nein, nicht das Handy, nicht das Handy. Nein, du schaffst es jetzt nicht, das Handy zu nehmen. Und ja, dann nehme ich mein Handy und checke, ob ich irgendwas Wichtiges verpasst habe. Und die Antwort lautet meistens, Nein, ich habe keinen guten Tinder-Match verpasst, während ich geschlafen habe. Die süße Asiatin ist sowieso ein Fake. Als erstes nach dem Aufstehen gönne ich mir erstmal meine erste Pille und zwar 100er L-Tyroxin gegen meine Schilddrüsenunterfunktion. Dann gönne ich mir meist noch irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamin D, Kreatin oder meinen im Shop erhältlichen Nahrungsergänzungsmittel-Stack Limitless. Sorry Leute, das wäre jetzt absolut dämlich gewesen, wenn ich diese Stelle nicht für eine Promo genutzt hätte. Dann setze ich mich an meinen Rechner mit dem Vorhaben zu arbeiten, also ein Video für meinen Channel planen oder aufnehmen etc. Aber davor schaue ich nur noch ein einziges YouTube-Video. 30 Mal. Weil ich viel zu unproduktiv war, denke ich mir, dass ich vielleicht etwas motivierter wäre, wenn ich ins Fitnessstudio gehe. Dort trainiere ich dann immer, bis ich komplett am Ende bin. Danach noch schön entspannt in die Sauna. Oh mein Gott, ich liebe es. Ich finde, wenn man aus der Sauna rausgefühlt fühlt man sich dann wirklich meistens etwas berauscht. Oh, es ist geil. Der Kopf ist leer. Es fühlt sich echt eins zu eins an, wie wenn das MDMA gerade einfährt und die Hände so kribbeln. Und es vergeht kaum eine Sauna-Session, in der mir nicht irgendein nicer Joke für meine Stand-up-Comedy einfällt. Den notiere ich dann immer zu Hause, aber erst nachdem ich im Spiegel schaue, wie fit mich das Fitnessstudio bereits gemacht hat. Um ehrlich zu sein, merke ich da jetzt gerade keinen so großen Unterschied. Schreibt ihr mal in die Kommentare, ob ihr kennt, auf welcher Seite das Foto von vor drei Monaten ist und auf welcher Seite das aktuelle ist. Also das, wo ich eigentlich deutlich mehr Muskeln haben müsste. Die Lösung gibt's im angepinnten Kommentar. Dann mache ich mir meist irgendwas Geiles zum Abendessen. In letzter Zeit immer häufiger so Flüssignahrung oder so nutritionally complete Nahrung, wo man nur so kochendes Wasser hinzufügen muss, weil es Zeit spart. Denn die Zeit, die ich mit Kochen verbringen würde, will ich lieber in Prokrastination stecken. Und ja, ich esse tatsächlich nur einmal am Tag, aber dann halt richtig viel. Wenn ich in Restaurants essen gehe, bestelle ich mir zwei bis drei Hauptgerichte. Und dann geht es weiter. Ich setze mich hin an meinen PC und blicke kurz rüber auf meinen Entertainment-Bereich. Erst vor ein paar Monaten eingerichtet, aber die Technik steht einfach nur ungenutzt rum. Ich vermisse die Abende, wo man zu zweit kuschelnd irgendeinen Film angeschaut hat. Aber ich bin allein. <lacht> Nein, solche Gedanken habe ich natürlich nicht. Ich bin doch keine Pussy. Ich versuche, produktiv zu sein. So, produktiv. Ich bin produktiv. Produktiv, ich bin der produktiv. This is how we do it, this is how we roll. Ja, ich habe zurzeit wirklich krass Probleme, so produktiv zu sein, wie ich sein will. Ich habe zwar in letzter Zeit verdammt viele Videos gemacht, aber das waren alle nur YouTube-Shorts und ich lebe eigentlich für die langen Videos. Was mich halt wirklich am meisten hindert, ist meine Sucht. Ich habe schon so viele unterschiedliche Drogen probiert, aber das Einzige, wonach ich wirklich süchtig bin, ist die Stimulation, die einem diverse Apps oder Internetseiten geben. Nur noch die eine Nachricht, nur noch das eine Video, nur noch dreimal swipen. Während ich diese Zeilen hier schreibe, denke ich mir auch, dass ich heute mit dem Text so weit gekommen bin, dass ich mir eine kleine Session X-Hamster verdient habe. Aber, Fokus! Du schaffst es! Obwohl, dass ich so unproduktiv bin, stimmt gar nicht. Ich bin zurzeit übertrieben hyped, was Stand-Up-Comedy angeht. Ich versuche mindestens bei einem Open-Mic die Woche aufzutreten. Zurzeit am ehesten bei Comedy-Kills im Beverly Kills und im Urban Comedy Club. Gerne hier folgen, falls ihr auch mal einen Auftritt sehen wollt. Kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Ähm, Suizid bei Männern. <lacht> uh. Bei den Auftritten spalte ich das Publikum häufig in ein lachendes und ein schockiertes Publikum. Aber wartet bis sie fertig ist und bin ich ihr vielleicht, vielleicht noch so einen Schluck Orangensaft an oder ja. Wenn Wochenende ist, schaue ich nach der Show häufig noch alleine oder mit einem Homie in meinem Lieblingsclub Bahnwärter Thiel vorbei. Häufig sogar nüchtern, manchmal nehme ich Minimal, 2CB oder Keta. Ja, das sind so ziemlich die einzigen Drogen, die ich in letzter Zeit ab und zu in kleinen Mengen nehme. Ich nehme auch schon andere Sachen, aber das sind dann halt immer Ausnahmen. Ich muss bei diesem Party übrigens so kack Stalk-Footage einblenden, weil die in dem Club ein striktes Film- und Fotoverbot haben. Im Club dance ich dann zur Musik und genieße den schönen Outdoor-Bereich. Vielleicht lerne ich im Club ja irgendein nettes Mädel kennen, das bereit wäre, diese Partynacht für eine schöne Filmnacht auf meiner Couch zu opfern ich meine, hoffentlich gibt's Bitches, die auf meinen kock abfahren. Wenn kein Wochenende ist, versuche ich in der Regel dann auch die ganze Nacht produktiv zu sein und irgendwann zwischen 5 und 6 gehe ich pennen mit dem Gedanken, fuck, ich hoffe, ich schaffe morgen mehr. Dieses Video war einfach nur die coolste Art ever, um zu erklären, warum in letzter Zeit weniger lange Videos kamen. Es ist die Mischung aus Versuchen, auf mein Single-Leben klarzukommen Prokrastination und Stand-Up Comedy. Und ein bisschen war es auch so eine Auszeit, die ich irgendwie nötig hatte. Es war wirklich häufig so, dass ich mich an ein Video gesetzt habe und es dann einfach gar nicht gefühlt habe. Und ich denke, es ist da besser für einen kurzen Zeitraum keine Videos zu bringen, als irgendein Video, wo ihr merkt, dass ich es nicht zu 100% gefühlt habe. Aber das wird sich jetzt alles ändern. Ich habe bereits ein 1D LSD Trip Video abgefilmt und es wird bald sehr geile Drogen Blind Taste Test Videos geben. Schreibt mal in die Kommentare wie so euer Tagesablauf aussieht. Ich habe einen guten Tipp, was ihr in eure Tagesroutine einführen könntet. Und zwar checkt täglich meine verlinkten Shops und meinen Telegram- und Discord-Kanal. Da kann man sich sehr, sehr gut mit Gleichgesinnten austauschen.